Mein Name ist Karim Musa, besser bekannt auch unter dem Nickname Krimbo. Ich bin 20 Jahre alt und ich spiele professionell Counter-Strike beim Team Dick. Crowd war gegen dich, das war mein erstes, mein erstes Stage-Map vor allem auch, nicht zweite Map, dritte Map.